Hallo alle zusammen, das ist Live German und ich bin Nadia Tomaszewska. Heute besprechen wir zwei Modalverben müssen und sollen. Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen diesen zwei Modalverben? Genau das möchte ich Ihnen heute erklären. Müssen drückt normalerweise eine innerliche Notwendigkeit. Ich nenne dieses Modalverb auch ein Verb Egoist. Egoist. Also nehmen wir ein paar Beispiele. Wenn wir den Satz sagen, ich muss zum Zahnarzt. Ja, hier sagen wir das Modalverb müssen. Warum? Weil das Ihre eigene, also meine eigene Notwendigkeit ist, den Zahnarzt zu besuchen. Weil sonst, wenn ich den nicht besuche, werde ich Schmerzen haben und nicht der Zahnarzt. Ja? Dem Zahnarzt passiert gar nichts. Deswegen ist es wichtig zu sagen, ich muss zum Zahnarzt Wir können auch sagen, er muss viel lernen, um Abitur zu schaffen. Sie können mir sagen, ja, aber das ist jetzt nicht klar, ob man ihn zwingt oder das ist sein eigener Wunsch. Natürlich, das ist weder das noch das. Aber er muss das machen, weil wenn er kein Abi hat, hat er auch keine Zukunft praktisch, ja, keine gute Zukunft. Von daher muss er viel lernen, weil das eine kommt aus dem anderen. Es gibt keinen anderen Weg, ja. Man könnte zum Beispiel auch sagen, Monika muss ihren Freund in der Klinik besuchen. Ja, keiner zwingt sie dazu. Das ist ihr eigener Wunsch, ihre eigene Notwendigkeit, weil das ist ihr Freund, der gerade Hilfe braucht in der Klinik und sie muss ihn besuchen, weil das ihr eigener Wunsch ist. ja? Also, noch mal, jedes Mal, wenn wir müssen verwenden, drückt das unsere innerliche Notwendigkeit. Das ist alles, was ich will ja? oder was Sie wollen für sich selbst. Alles, was ich will. Von daher, wie ich gesagt habe, das ist ein Verb Egoist. Ja, ein egoistisches Modalverb müssen. Kommen wir weiter zum Sollen. Was drückt eigentlich Sollen aus? Sollen, ich nenne dieses Verb ein Zwischenverb. Warum ist das ein Zwischenverb? Weil es immer englische Subjekte oder Objekte gibt, die in irgendeinem Zusammenhang zueinander stehen. Ja, das kann irgendeine Instanz sein, das kann irgendeine Person sein, jemanden zu etwas fordert ja also sollen drückt eine forderung aus ein beispiel du sollst deine eltern ehren ja also wir können jetzt in diesem fall kein müssen verwenden warum weil es gibt verschiedene beziehungen zwischen den eltern ja und manche kinder haben ein schlechtes verhältnis zu den eltern und Eltern haben überhaupt kein Verhältnis zu den Kindern, ja. Von daher könnte man sagen, warum äh, muss man sie ehren? Man muss sie nicht ehren. Aber man soll sie ehren, weil irgendeine Instanz, die viel, viel wichtiger ist als unsere Vorstellungen über diese Welt, zum Beispiel, wenn, wenn man äh, in die Religion geht, dann kann man sagen, die Bibel besagt, Du sollst deine Eltern ehren, ja? In diesem Fall, die Rolle von dieser Instanz spielt die Bibel. Also sie sagt, du sollst deine Eltern ehren, ja? Man kann zum Beispiel auch sagen, ich soll täglich drei Tabletten nehmen. Sie können mich fragen, warum soll wenn zum Beispiel jemand krank ist und er nimmt Tabletten, dann ist es freiwillig. Ja, das ist sein eigener Wunsch. Jein. Also bevor man irgendwelche Tabletten nimmt, kommt man erstmal zum Arzt und der Arzt verschreibt ihnen irgendwelche Medikamente oder er gibt ihnen irgendwelche Empfehlungen. Ja. Von daher, sie sagen, ich soll drei Tabletten pro Tag nehmen. Ja, weil der Arzt das verschrieben hat. Der Arzt spielt in diesem Fall eine Instanz, die Ihnen etwas besagt oder die Ihnen, die etwas Ihnen empfiehlt. Sie können zum Beispiel auch ähm, so ein Beispiel betrachten. Ein äh, Fragesatz zum Beispiel zwischen dem Mann und einer Frau. Der Mann fragt seine Frau... Soll ich dir neue Schuhe kaufen oder soll ich dir neue Ohrringe kaufen? Das ist jetzt eigentlich eine Frage, die keine Forderung äußert, sondern das ist ein Wunsch, ein äußerlicher Wunsch von jemandem etwas zu machen. Ja, in diesem Fall, der Mann möchte etwas für seine Frau machen und er fragt sie, ob er das machen kann. Ja? also Er fragt sie nicht nach ihr Erlaubnis. Und er fragt sie nicht äh, nach ihren Willen, sondern er fragt, soll er das jetzt machen oder nicht. Ja? Also das ist jetzt äh, sozusagen, er hat das schon entschieden, er möchte das machen und jetzt ist der entscheidende Punkt, soll ich das jetzt kaufen oder nicht. Ja? Also die Frau kann natürlich sagen, ja bitte. Und der Mann kauft das natürlich gerne. Also, soll ich dir etwas kaufen, soll ich dir etwas schenken, soll ich äh, dir helfen? Also sehen Sie, es gibt immer ein Zwischenspiel von zwei Subjekten oder Objekten, die irgendeinen Zusammenhang miteinander haben. Deswegen ist sollen nach meiner Bezeichnung ein Zwischenmodalverb. Eine kleine Zusammenfassung machen wir jetzt. Es gibt also müssen und sollen. Wir haben heute besprochen, dass diese zwei Modalverben eigentlich ähnlich zueinander sind, in einer Bedeutung. Ja? Aber bedeuten eigentlich nicht dasselbe. Also ich schlage Ihnen vor, diese zwei Verben auf solche Art zu merken. Müssen ist ein Modalverb egoist. Ja? Sollen ist ein Zwischenmodalverb. Ja, müssen drückt eine innerliche Notwendigkeit aus, ja. ich möchte das und das machen, das ist meine eigene Notwendigkeit, das geht, es geht immer nur um mich, sollen, das ist ein Zwischenverb, warum ein Zwischenverb, weil es immer zwei Instanzen gibt, das eine Möchte etwas von dem Anderen, ja? Das kann entweder eine Instanz sein oder eine Person oder ein Arzt oder ein Gesetz oder sonst irgendwas. Auch Bibel. Und das alles fordert etwas von den Anderen, ja? Also, und sollen steht immer dazwischen. Ähm, soll ich dir Blumen kaufen? Oder ich soll jeden Tag drei Tabletten nehmen, das alles bedeutet eine Forderung, ja, keine innerliche Notwendigkeit von einem Subjekt, sondern eine Forderung von jemandem, ja. Immer zwei Sachen dazwischen steht ein Sollen. Das müssen Sie sich merken, ein Zwischenverb sollen. Gut, also ich glaube, das haben wir heute schon geklärt, Falls Sie Fragen haben, werde ich froh sein, diese zu beantworten. Aber ich hoffe, dass alles schon klar ist und Sie danach keine Probleme mehr mit diesen zwei Verben haben werden. Ja? Gut, das war's für heute. Ich hoffe, mein Video hat Ihnen sehr gut gefallen. Vergessen Sie bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, Baba!